GL und AG Was ist GL und AG? Warum sind es zwei verschiedene Produkte, die aus Ganoderma-Pilzen hergestellt werden? Obst und Gemüse enthalten die meisten nützlichen Substanzen, wenn sie voll ausgereift sind. Aber es gibt noch ein anderes Stadium, das Alter der Pflanzen, in dem sie für unsere Ernährung sehr wertvoll sind. Das ist der Anfang, wenn sie gerade keimen. In diesem Stadium enthalten sie einen völlig anderen Satz von Inhaltsstoffen, die für Wachstum und Entwicklung notwendig sind. Dies ist auch bei ganoderma Pilz der Fall. Die junge, 14 Tage alte Myzelium wird zur Herstellung von Gelpulver und Kapseln verwendet, die voll ausgereiften, 3 Monate alten Pilzkörper zur Herstellung von Energie. Nur Dixen beschäftigt sich mit dem Extrakt aus jungen Pilzen, dessen Hauptwirkung darin besteht, das Immunsystem zu stärken und die Sauerstofftransportkapazität der Zellen zu erhöhen. Es energetisiert und erhöht die Gehirnkapazität. Ergie, hier gestellt aus reifen Pilzen, wirkt ebenfalls energetisierend, hat aber eine stark reinigende und entgiftende Wirkung, verbessert die Blutkonsistenz und unterstützt das Nervensystem. GL und AG ergänzen sich gegenseitig, daher ist es eine gute Idee, beide zu konsumieren.